Heute mache ich mal mit dir eine Reise zu deinem inneren Freund. Also, wir wollen ja immer gerne wissen, wer sind wir wirklich und was steckt denn dahinter, wenn wir äh, nicht von anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise ähm, ja, getriggert werden, manipuliert werden, wenn wir wirklich wir selber sind und. Da wollen wir heute mal diese Reise hinmachen und darum macht ihr das einfach mal bequem und gemütlich und so bequem wie möglich. Ich lasse mir auch noch ein bisschen Zeit und warte, bis du wirklich bei dir angekommen bist. Vielleicht nimmst du dir eine Decke, deckst dich zu. Du kannst dich hinlegen, aber auch sitzen bleiben so wie du für dich dich geborgen fühlst. Dann schließe deine Augen und komm mit mir auf eine Reise in die Welt der Fantasie. Du bist ganz ruhig und hörst jetzt nur noch auf meine Worte. Alles andere ist völlig unwichtig. Alle anderen Geräusche sind dir völlig gleichgültig. Du hörst nur auf meine Worte. Völlig ruhig und entspannt. Lass deine Gedanken einfach fließen, lass es einfach geschehen. Dein ganzer Körper fühlt sich ganz schwer an, deine Beine sind schwer, ganz schwer. Dein ganzer Körper ist schwer. Alle Muskeln sind träge und du sinkst völlig entspannt in deine Unterlage. Vielleicht spürst du auch, wie ein Teil deines Körpers angenehm warm ist. Vielleicht wird er gerade warm. Nach und nach zieht diese Wärme durch deinen ganzen Körper. Dein ganzer Körper ist jetzt angenehm warm und völlig entspannt. Atme ruhig ein und aus. Ein und aus. Während du einatmest, nimmst du die Ruhe in dir auf. Beim Ausatmen spürst du, wie die Ruhe durch deinen ganzen Körper strömt. Atme die Ruhe ein und lasse sie durch deinen ganzen Körper fließen, der jetzt angenehm warm und völlig entspannt ist. Lass alle Hindernisse los und fühle, wie gut ihr das tut. Stell dir nun vor, dass dein eigener Geist in deinem Körper zu leuchten beginnt. Gib dir jetzt die Erlaubnis, ganz du selbst zu sein. Wenn du dazu bereit bist, dann bist du wie ein strahlendes Licht. Stell dir jetzt vor, dass du dieses strahlende Licht bist, wie ein Stern am Himmel. Und gib dir Zeit zu spüren, wie dein Licht leuchtet und es dich wärmt. Stell dir nun vor, dass dieses Licht einen Weg vor dir erleuchtet. Du kannst den Weg sehen. Es ist der Weg deiner geheimen Wünsche und Träume. Und du gehst diesen Weg entlang, neugierig. Und voller freude und du bemerkst alles was du auf diesem weg sehen hören riechen und fühlen kannst auf diesem Weg und nimm alles in Dich auf. Allmählich kommst Du an einen ganz besonderen Ort, wo Du Dich sicher und geborgen fühlst und dich ein wenig ausruhen kannst. Es kann ein bekannter Ort sein oder auch ein ganz neuer Ort. Genieße einfach das wohlige Gefühl, an diesem besonderen Ort zu sein und fühle die Liebe, die dich dort umgibt. Wenn du an diesem Ort angekommen bist, dann ruhe dich aus, mach es dir richtig bequem. Lass alle Gefühle von Müdigkeit oder Verletzung, die vielleicht in dir sind, sanft berührt und geheilt werden durch die Liebe, die du an diesem Ort findest. Lass dir so viel Zeit dafür, wie du brauchst. Ich werde eine Minute schweigen damit du bekommen kannst, was du dir wünschst. Lass nun deinen Blick umherschweifen und schau dich in deiner Umgebung um, was kannst du alles sehen, hören und fühlen. Spüre wieder, dass dich dieser Ort heilen kann. Hierher kannst du immer zurückkehren und Frieden finden. Gleich kannst du hier auch deinen alten, weisen Freund treffen, der deinen Weg kennt den du bisher gegangen bist und der deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte kennt und dich vollkommen versteht. Begrüße deinen alten Freund, er kommt näher und legt eine Hand auf deine Stirn. Während du diese Berührung spürst, fallen dir viele Dinge zu deiner Person wieder ein, die du bereits vergessen hast. Spüre die Liebe, die dein alter Freund ausstrahlt und nimm diese Liebe an. Spüre, wie diese Liebe in deinen Körper strömt und dich wärmt. Wie sie sanft dein Herz berührt und du ganz sicher sein kannst, dass diese Liebe immer bei dir sein wird. Genieße dieses Gefühl, solange es für dich gut ist. Gehe nun gemeinsam mit deinem alten Freund ein Stück des Weges und nimm alles wahr, was dich umgibt. Alles, was du hören, sehen, fühlen kannst. Dein alter Freund bringt dich nun an einen neuen Ort, wo du Wichtiges lernen wirst. Lass dir Zeit, um diese neue Umgebung kennenzulernen. Benutze deine ganze Aufmerksamkeit dazu. Was kannst du hier sehen, was kannst du hören und fühlen? Bemerke die besondere Atmosphäre an diesem neuen Ort. dich und verbringe ein wenig zeit an diesem ort gemeinsam mit deinem alten freund Kannst du deinen weisen alten freund fragen fragen ob er dir etwas mitteilen möchte öffne dich für diese botschaft was immer auch kommt und wenn du das gefühl hast dass die botschaft bei dir angekommen ist dann kannst du jetzt deinem weisen Freund alles mitteilen, was du ausdrücken möchtest. Lass nun deinen alten Freund noch einmal seine Hand auf deine Stirn legen. Hol ganz tief Luft und erinnere dich an alles, was dir dein Freund mitgeteilt hat und spüre, wie sehr du geliebt wirst. Dann bitte deinen weisen Freund, dass er sein Licht in dein Herz hineinbringt. Atme tief ein und öffne dein Herz. Spüre, wie es sich anfühlt, wenn du dieses Licht in deinem Herzen trägst. Bitte deinen weisen Freund, dass er dieses Licht jeden Tag in deinem Herzen anzündet, damit es dich daran erinnert, dass die Liebe in deinem Herzen wohnt. Ganz sanft kannst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deinem Atem gehen. Atme das Leben und die Liebe ein. Lass dein inneres Licht leuchten und bedanke dich bei deinem alten weisen Freund. Bedanke dich für die Botschaft, die er dir mitgeteilt hat. Bedanke dich für seine Liebe und verabschiede dich langsam von ihm. Du gehst nun deinen Weg, auf dem du gekommen bist, zurück. Vielleicht drehst du dich noch einmal um und siehst, wie dein weiser alter Freund in der Ferne verschwindet aber das Licht in deinem Herzen bleibt und du spürst die tiefe Verbundenheit mit deinem weisen alten Freund. Du spürst die Sicherheit, die Zuversicht und Liebe, die er dir mit auf den Weg gibt zurück in deine Realität. Du kommst nun wieder am Ausgangspunkt deines Weges an. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Führe deinen Körper, strecke dich, regele dich und öffne wieder deine Augen. Du bist nun wieder hellwach, erfrischt und fühlst dich absolut wohl.